Ja, herzlich willkommen auch von mir ähm, im Namen des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft und das ist mein Mutterschiff im Namen von D-Radio Wissen. Ich bin Katja Weber, ich arbeite für D-Radio Wissen für die Sendung Der Hörsaal, wo wir, Dankeschön, ähm, ja, schlaue Vorträge aus allen möglichen Wissensgebieten ähm, senden also eine im besten Sinne altmodische Einrichtung. Ähm, Vortragsdiskussionen nehmen wir auch auf in unser Programm. Wir werden auch diese Veranstaltung dort ausstrahlen. Noch so ein paar so Bordsicherheitshinweise vorneweg. Diese Sendung äh, wird gestreamt auf hig.de. Wer also nicht möchte, dass ähm, seine Nase und auch der Rest da zu sehen ist, soll sich nach Möglichkeit nicht in Richtung dieser Kamera umwenden. Und ähm, ja, dasselbe gilt dann auch für... Ähm, Zwischenrufe, Bemerkungen, jedweder Art kann sein, dass das dann auch im Radio läuft. Ähm, aber ihr seid alle herzlich eingeladen, ähm, eure Fragen zu stellen. Also wenn es wahnsinnig brennt, könnt ihr die auch, wenn ich nicht sehe, dass ihr winkt, reinrufen. Ansonsten gibt es nachher auch tatsächlich nochmal die Gelegenheit, sich richtig reinzuschalten und ähm, das Mikro geht dann zu euch. Jo, ach so, Twittern könnt ihr auch. Das wird mir dann auch zugerufen oder in irgendeiner Weise zur Kenntnis gebracht. Also nicht ihr hier, das wäre so ein bisschen überambitioniert, aber die, die uns im Stream sehen, Hashtag also die Abkürzung für Digitaler Salon, da kann man ähm, ja, sagen, was man zu sagen hat. Es ist ja immer eine gute Sache Kraftwerk zu hören, meine ich. Ich habe dabei aber auch gleich die Anmoderation für den heutigen Abend gefunden, nämlich bei Computerwelt von 1981, Zitat, Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Flensburg und das BKA haben unsere Daten da. Das wird da gesungen oder äh, doch vielleicht eher gesprochen. Wir könnten jetzt ergänzen und Eplus und Telekom und NSA etc. pp. Ja, das ist das, äh, wie ich finde, nicht unbeträchtliche Brett, das wir heute Abend bohren. Kräfte messen zwischen Freiheit und Kontrolle und wir wollen mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich versuche mir mal die Uhrzeit zu merken. Ähm, Julia Reda möchte ich euch vorstellen. Habt ihr gestern Abend, äh, wenn ihr sowas noch guckt und solche altmodischen Medien nutzt, zur besten Sendezeit oder zumindest zu einer ganz schön guten vor den Tagesthemen gesehen, nämlich im Wahlwerbespot für den Europawahlkampf der Piraten. Sie ist Politikwissenschaftlerin, will das Wissen offenbar künftig praktisch anwenden, ist Chefin der europäischen Young Pirates und Spitzenkandidatin eben ihrer Partei für die Europawahl. Früher war sie Mitglied der SPD, bis sich die Große Koalition für Netzsperren ähm, stark gemacht hat. Da war sie dann draußen. Markus Löning kommt auch aus der Politik, gehört der FDP an, war bis 2013 der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung ist aber jetzt nicht arbeitslos, obwohl seine Partei aus dem Bundestag geflogen ist. Er ist Vize beim Weltverband der liberalen Parteien und leitet das Privacy-Projekt bei der Stiftung Neue Verantwortung. Rainer Wendt ist seit 2007 der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, findet das Speichern von Kommunikationsdaten, das wurde gerade schon angesprochen, unproblematisch und wenn Vicky nicht lügt, Herr Wendt, dann finden Sie auch Prism eine ganz gute Sache, um die Bürger, also uns hier vorne, die da alle vor Kriminalität und Terrorismus zu schützen. Anne Schönbaum ist der Präsident des Cybersicherheitsrates Deutschland und jetzt kommt's: Vorstand einer Unternehmensberatung mit dem, wie ich finde, nicht so aufschlussreichen Namen. AG langt. BSS BUZ Shared Services AG, also ich meine, Kino im Kopf, man sieht genau, <lacht> was da passiert auf wie, der Seite der Firma. Okay. Auf der Seite der Firma können wir lesen, die BSS AG, wie Sie selber sagen, ist an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft positioniert und bringt verschiedenste Know-how-Träger, also eventuell auch euch alle, mit dem Ziel einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Lösung zusammen. Da sage ich mal, aha ich. Also für mich übersetzt klingt es irgendwie nach IT-Sicherheitsfachmann. Hm. So, wir bewegen uns also auf dem nicht unerheblichen Feld des Kräftemessens zwischen Freiheit und Kontrolle. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es genau Ihr Einsatzgebiet, Herr Schönbum, Als Sie haben Betriebswirtschaft studiert, Sie sind Unternehmensberater. Ich weiß allerdings trotzdem nicht genau, wem Sie was verkaufen. Können Sie es uns erklären? Naja, also zunächst einmal... Ich glaube, ich bin da ja nicht hier als äh, IT-Sicherheitsberater für irgendwelche Firmen, sondern wen beraten wir? Wir beraten Großunternehmen, wie vielleicht DAX-30-Unternehmen im Bereich. Was müsste man tun im Bereich der Cybersicherheit? Wir beraten kleinere Unternehmen. Was müsste man tun? Und es geht, wenn wir über Sicherheit nachdenken, geht es natürlich darum auch, nicht nur nach dem Motto, es darf keiner die Daten mitlesen, sondern auch, dass die Daten so, wie sie dort sind, dann also auch unversehrt bleiben und nicht verändert werden. Können Sie uns ein aktuelles Beispiel geben, woran Sie oder Ihre ja, IT-Administratoren gerade lösen? Ja, die, die Kunden wollen ja in der Regel gerade nicht, dass man darüber spricht, sondern es ist ja eher so ein bisschen, das ist so ein Thema, ähm, wie soll ich das formulieren? Klandestin? Vielleicht, also bei meinen Kindern ist es so wie beim Hacker. Ja? Das, ist so, das ist so wie das Einhorn, da kriegen alle leuchtende Augen, genauso wie beim Hacking, wenn man ein Beispiel erzählt, alle kriegen leuchtende Augen und sagen, das ist ja Magie. So, und es gibt natürlich Vorfälle, die waren neulich in der Presse, ob das DLR ist. Es gab im letzten Jahr verschiedene Vorfälle, die in der Presse sind, ob das war ERDS, ob das ist ThyssenKrupp. Es gab vorher Sony Playstation, also es gab große Fälle, die bekannt geworden sind. Kann man okay, sprechen. ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Um, jeder Dritte hat mir jetzt was gesagt. Also was, wo, worum geht es am Kern? Dass wo, Daten wo ausspioniert Daten, wurden. Wo Daten ausspioniert worden sind, wo Daten gestohlen worden sind, wobei gestohlen heißt, dass diese Daten kopiert werden. Mhm. und dann an andere auch zugänglich gemacht werden und teilweise verkauft werden. Und die Frage ist natürlich sofort, wie groß ist der Schaden zum Beispiel? Und wenn wir uns angucken, das Thema Sony Playstation, da wurden Kreditkartendaten und andere Daten praktisch entwendet, verkauft, wie auch immer. Und der Schaden für das Unternehmen war am Ende, so hat es damals IBM gemessen, ein zweistelliger Milliarden-Euro-Betrag. Weil es gab Reputationsschäden, die erheblich waren für das Unternehmen. Man musste wieder praktisch die Sicherheitsmaßnahmen neu hochfahren. Man musste äh, Kundenbindungsmaßnahmen natürlich dementsprechend wieder einleiten. Und das sind so Themen, um die es letzten Endes natürlich auch geht. Und das ja dann, obwohl es eben solche Berater und IT-Sicherheitsfachkräfte wie Sie gibt. Wie sicherheiten Sie denn Ihre eigenen persönlichen, Herr Schönbohm, Daten auf einer Skala, sagen wir mal, Schulnoten eins bis sechs? Naja, also sechs ist äh, ungenügend nicht, so verstehe ich das. Eins mhm. ist sehr gut. Jetzt würde ich mal sagen, nichts ist perfekt, also irgendwo zwischen zwei und drei. Mhm. Jetzt gehe ich ganz offen hin und sage, mein Gott, wenn ich jetzt hingehe und jemand versucht, meine Daten zu hacken und kennt den Geburtstag meiner Frau, das dürfte nicht so schrecklich schwierig sein. Wenn man versucht, irgendwo zu überlegen, wo ist wo, wie, welches Angebot, was wir an Kunden abgeben, ist schon schwieriger. Und wenn es darum geht, wenn wir bestimmte Themen besprechen, im Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., wenn eben Kunden. Wenn Mitglieder des Vereins hingehen und sagen, da habe ich ein Problem und wie gehe ich damit um und andere Unternehmen sitzen zusammen, dann sind das natürlich Daten, die besonders gut geschützt sind. Also es geht auch darum, dass man die Daten so ein bisschen priorisiert, was sind besonders sensible Daten und das sind okay. Daten, die jeder haben kann. Also zwei minus ähm, zumindest zwischen noch zwei und drei Luft nach oben oder eine gute ja, drei. Ja. Die eins des kleinen Mannes, wie man ja auch äh, früher gesagt Sechs hat. Sechs ist Neuland. Also <lacht> genau. <lacht> Frau Reda, wie gut sind denn fühlen Sie denn Ihre äh, sich mit Ihren Daten und dem Schutz Ihrer Daten? Sie sind Facebook-Nutzerin. Gut, also ich denke, wenn ich Daten auf Facebook oder ähnliche Social Networks stelle, dann muss ich davon ausgehen, dass die im Zweifelsfall äh, öffentlich werden können, auch wenn ich sie nicht unbedingt öffentlich ins Netz stelle. Also wenn man Und zum die, Beispiel, die Sie nicht öffentlich haben wollen? Die, die ich nicht öffentlich haben will, die stelle ich nicht auf Facebook. Also, ja, ähm, aber die mailen Sie halt, Sie telefonieren, Sie verschicken klar. SMS. So. Was ist damit los? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, bei E-Mail-Verschlüsselungen benutze ich, ich habe auch eine verschlüsselte Festplatte und dergleichen. Da ist natürlich immer ein höherer Aufwand mit verbunden. Das heißt, ich, wenn ich verschlüsselte E-Mails schicken muss, dann reicht es halt nicht, wenn ich selbst mit der Technologie umgehen kann, sondern die Gegenseite muss das auch tun. Und es ist natürlich auch nicht besonders sinnvoll, wenn man immer nur dann Verschlüsselungen benutzt, wenn man selber was zu verbergen hat, weil man dadurch hm. ähm, natürlich äh, sich allein durch die Verschlüsselung irgendwie verdächtig macht. Also Schatz, wollte. bringst du heute Abend hm. die Milch mit oder so, kann natürlich. auch durchaus mal verschlüsselt werden. Aber was macht genau. das jetzt so als Quersumme in der Schulnote? Also ich würde mich äh, da in einem ähnlichen Bereich anordnen, was äh, zwei bis drei angeht. Aber okay. ich glaube, ähm, es ist ein grundsätzliches ähm, Vertrauensproblem, auch durch, durch die snowden äh, enthüllungen entstanden. Okay, zu denen kommen äh, wir noch später. Sorry, <lacht> da muss ich gleich reingrätschen. Und will Sie erst noch was anderes fragen? Sie lieben ja das Netz als so eine befreiende, glücksbringende Instanz. Und ähm, Sie sagen, ich habe ja den... Spot angesprochen äh, gestern Abend im Ersten. Europa muss mehr so werden wie das Internet. Gemeinschaftlich, vernetzt, grenzenlos. Ist das Netz denn so? Also vor allen Dingen so gemeinschaftlich? Also ich denke da an solche Projekte wie zum Beispiel die Wikipedia, wo Leute ohne ein unmittelbares, äh, persönliches, finanzielles Interesse oder so Wissen zusammentragen und gemeinsam an so einem riesigen Projekt arbeiten. Und ich glaube, gerade irgendwie äh, Journalisten oder auch äh, eine ganze Reihe anderer Berufsgruppen benutzen das einfach als einen Einstieg, um äh, sich über neue Themen zu informieren. Und das ist was, äh, das hätte man sich, glaube ich, vor 20, 30 Jahren in der Form nicht vorstellen können. Und das ist ein wunderbar. Ein wunderbares Beispiel, wie eben diese Kollaboration und dieses Gemeinschaftliche im Internet funktionieren kann. Okay. Jetzt war ich allerdings gestern ganz schön überrascht, was Sie fordern, um dieses Wikipedia-mäßig organisierte Europa zu erreichen. Und sind zwei Sachen, die ja auch wirklich an prominenter Stelle genannt werden. Ich will, dass du Filme und Serien anschauen kannst, egal in welchem Land du wohnst. Ich will, dass Europa in 20 Jahren den ersten Weltraumaufzug baut. Also ja. ich muss sagen, die Forderungen sind nicht unter meinen Top 10, wenn es um das gemeinschaftliche Europa geht. Vielleicht auch nicht unter den mhm. Top 20. Also das sind äh, Sachen, die vom wirklich ganz Kleinen bis zum ganz Großen gehen. Ich glaube, das mit den YouTube-Videos ist vielleicht nicht die äh, das brennendste Problem der europäischen Integration. Das aber mir es, nicht ist was, die Nachtruhe, muss es ist ich aber tatsächlich etwas, wo man den Leuten zeigen kann, wo Europa mit ihrem Alltag was zu tun hat, weil es ist ja nicht unbedingt ähm, er Warum Leute zum Beispiel in Österreich sich die Mediathek nicht anschauen können, obwohl das ja Inhalte sind, Kultur, die von Steuergeldern bezahlt wurde und die eigentlich allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. Und ähm, ich finde es ist wichtig, wenn wir irgendwie Verständnis und auch äh, Unterstützung für dieses europäische Projekt schaffen wollen, dass wir zeigen müssen, wo wir eben solche Grenzen abbauen können und dadurch den Menschen das Leben leichter machen können. Mhm. Das der Weltraumaufzug auf der anderen Seite, das ist wirklich ein visionäres Zukunftsprojekt und ein Beispiel eben, wo ähm, diese Europäische Union eben durch Zusammenarbeit über, äh, mit verschiedenen Ländern auch mal. Äh ja, neue Forschung angehen kann und neue Infrastruktur schaffen. Ich meine, das klingt jetzt erstmal utopisch, aber ein Weltraumaufzug ist eben die Alternative zu der bestehenden Raketentechnologie, um Sachen okay. ins Netz wir, zu bringen. Wir, wir, gehen jetzt, wir sind im Netz, wir wollen nicht ins All. Okay, vielen Dank erstmal für die ähm, Auskünfte. Ähm, die Wikipedia wurde ja schon gerühmt und da habe ich ja auch her, Herr Wendt, was ich vorhin gesagt habe, dass Sie ein Freund der Vorratsdatenspeicherung sind und auch Spätprogramme wie PRISM was abgewinnen können. Soweit richtig, oder? völlig falsch und aus dem Zusammenhang also in gerissen. in der verkürzten Form äh, bestimmt nicht richtig, aber bei Wikipedia steht ja auch noch viel anderes äh, Zeug, was nicht richtig ist, aber ich gebe mir keine Mühe, das zu korrigieren. Ich lese das ganz einfach nicht. Aber ähm, dass Sie der Vorratsdatenspeicherung was abgewinnen ich, ja. ich können, mal, ist nicht so ganz verkehrt. Nein, das ist nur nicht ganz falsch, das ist schon richtig. Nur ähm, äh, darf man das nicht so verstehen, dass ich nun, äh, oder Polizisten insgesamt, nun morgens aufstehen mit dem Bewusstsein oder mit dem Wunsch, wie können wir heute den Menschen überwachen. Die Polizei hat einen gesetzlichen Auftrag. Sie hat einen gesetzlichen Auftrag, Gefahren zu verhindern, Straftaten zu verfolgen. Und dieser gesetzliche Auftrag ist demokratisch legitimiert. Er ist von den Parlamenten gegeben. Er wird von der Regierung kontrolliert, immer wieder von den Gerichten auch überwacht und gegebenenfalls korrigiert. Und die Polizei hat als vollziehende Gewalt im Staat den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, Straftaten zu verfolgen. Und da muss man schon darauf aufmerksam machen, dass dieser gesetzliche Auftrag auch im Internet gilt, selbstverständlich. Und dass die Polizei über ausreichende Instrumentarien verfügen muss, um äh, diesen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Und darauf muss man aufmerksam machen. Weil sonst passiert, was in anderen Zusammenhängen schon passiert ist, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, die es uns nicht ermöglichen, den Auftrag zu erfüllen, um dann anschließend auf die Polizei zuzukommen und zu sagen, hier hat die Polizei versagt. Und okay. genau das darf nicht passieren. Okay. Ähm, ich würde auch Sie gerne fragen, ähm Schulnoten weiß, welche Note Sie vergeben für den Schutz Ihrer reiner Wend-Daten und für den Schutz der Daten, die Sie hinterlassen, wenn Sie beruflich unterwegs sind. Also ich bin ja nicht bei Facebook, obwohl es manchmal so 20, 30 Facebook-Seiten mit meinem Namen gibt. Wir lassen dann immer mal wieder ein paar löschen, weil da ganz wilde Bildkonstruktionen drauf sind. Ähm, ich habe es ein bisschen, meine Daten sind offensichtlich ein bisschen leichter geschützt, äh, besser geschützt als die von Herrn Schönbohm, weil ich schon mehrere Ex-Ehefrauen habe, also über mehr Geburtsdaten verfüge, um <lacht> okay. das alles abzusichern. Das kann das natürlich auch Und von Vorteil sein. Und in Schulnoten, stimmt. also ich meine, morgen ist der 1. Also Mai. Ganz sicherlich nicht so viel. der in also überall schon Polizisten. Da gibt es ja unter Umständen auch Leute, die sich interessieren, welche Strategie die Polizei fährt. Wie gut sind also diese ähm, Mails geschützt? Also die äh, drei bis vier war das jetzt? Drei bis vier, du? ganz bestimmt. Okay. Die, äh, aber sie werden das bestimmt herausfinden. Möglicherweise noch im Laufe der Sendung. Die Polizei ähm, hat so viele Geheimnisse gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, der, gerade der Berliner Polizeipräsident äh, Klaus Kant äh, und Frau Henkel äh, werben für Offenheit. Gerade in der Polizeistrategie machen Pressekonferenzen. Sprechen mit den Diskussionsteilnehmern vorher und nachher und auch während okay. der Veranstaltung. Okay, könnte man auch drüber reden, was zum Beispiel Aufmarschrouten von NPD-Demos betrifft. Machen ja. wir aber nicht, ist nicht Sehr unser gut. Thema. Und ich mache jetzt hier einen harten Break und bitte euch um fünf Minuten äh, Geduld für so einen lexikalischen Einschub. Vorratsdatenspeicherung, wenn ihr das bei Scrabble legt, super, extrem langes Wort. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, was dahinter steckt, das fiel schon ein paar Mal. Ich möchte es ähm, noch mal kurz zusammenfassen. Also von den EU-Staaten vereinbart, 2006, also nach den Anschlägen von Madrid und London, als Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung erfasst werden, wenn sie eben zur Anwendung kommt, die Verbindungsdaten aller Telefone und E-Mails, ähm, also oft wird gesagt nur Metadaten, wobei man über das nur vielleicht auch noch mal sprechen könnte, ohne konkreten Verdacht für sechs bis 24 Monate, das Bundesverfassungsgericht, das wurde vorhin schon angesprochen, kippte 2010 das entsprechende deutsche Gesetz, das diese Richtlinie ähm, ja, sozusagen umgesetzt hat. Und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat dann äh, Anfang des Monats, also jetzt Anfang April, die gesamte Richtlinie für ungültig erklärt. Das waren aus Ihrer Sicht, Herr Wendt, schätze ich, keine so richtig guten Nachrichten. Nein, das waren keine guten Nachrichten. Und zwar deshalb, weil es uns erschwert, unseren Auftrag äh, wahrzunehmen. Aber die Verantwortung liegt jetzt eben auch dort... Ähm, wo dieser Richterspruch gefällt wurde. Ähm, wir haben ja in Deutschland tausende Verfahren, im Übrigen äh, mit, mit, äh, mit Opfern, die wir alle nicht als Opfer sehen wollen. Äh, tausende Verfahren, bei denen wir die Täter nicht ermitteln können. Was bedeutet, dass diese Straftaten weitergehen und es weitere Opfer gibt. Aber gab es müssen... nicht auch schon Straftaten, bevor wir das Internet hatten, ja, die nicht ermittelt genau. und aufgeklärt ganz werden Ganz genau. Konnten? Man könnte, also wenn der Gesetzgeber und wenn diese Gesellschaft sagt, wir nehmen es hin, dass tausende Kinderschänder nicht ermittelt werden, dann sage dann ich, halt es ist okay, wenn die Gesellschaft das, das so will, dann soll sie das machen, aber sie soll der Polizei nicht vorwerfen, ihr, ihr, ihr seid unfähig, ihr könnt die ja. Täter nicht ermitteln, dann muss sie uns die Instrumente geben. Äh, ich bin, ich gar bin gar nicht Partei. Es gab es früher auch, das stimmt. Ja. Entschuldigung, das, also wenn ihr was sagen wollt, sorry, sorry, sorry, wenn ihr was sagen wollt, dann gibt es wunderschöne Mikrofone, wir zeichnen ja wie gesagt auf. Erwähnt, wenn das so wichtig ist, wieso braucht das BKA dann zwei Jahre, um die Daten auszuwerten, wie zum Beispiel in Aidati rausgekommen ist? Das gibt Vielleicht hilft es Ihnen auch keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Das stimmt. Das gibt es in vielen anderen Zusammenhängen noch, noch viel schlimmer. In äh, Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern haben die Staatsanwaltschaften sichergestellte Datenträger zwei, nach zwei Jahren, nachdem sie sie nicht auswerten konnten, äh, an die äh, Verdächtigen wieder zurückgeben müssen. Äh, Im Grunde genommen eine ganz äh, katastrophale Entwicklung. Das hat in der Tat etwas mit personellen und materiellen Kapazitäten zu tun, wie schnell man solche Dinge machen kann. Das hat, darauf hat Präsident zirke vom BKA auch hingewiesen. Die Dinge dauern so schnell und so langsam, wie wir Kapazitäten zur Verfügung haben. So, so einfach ist das. das ich, möchte, ich möchte einfach nur noch mal sagen, das Wort Kinderpornografie ist natürlich eins, wo dann alle aufspringen und auch was meinen. Und das polarisiert stark. Aber ich würde gerne tatsächlich dann lieber im Allgemeinen bleiben als im Speziellen, wenn wir eben über Vorratsdatenspeicherung reden. Da geht es ja auch um Delikte ganz anderer Art. Ich möchte noch mal aus dem EuGH-Urteil zitieren. Die Vorratsdatenspeicherung stellt einen Eingriff von großem Ausmaß und besonderer Schwere in die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens dar. Herr Löning, Sie waren der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung bis 2013. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht. Was würden Sie denn sagen? Geht es diesem Recht in diesem Jahr ganz gut, so mittel? Ich habe mich über das, sowohl über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals, aber jetzt auch des EuGH gefreut. Und äh, ich stimme Herrn Wendt in, in all den Dingen, die er gesagt hat, über die Aufgabe der Polizei völlig zu. Ich bin froh, dass ich in einem Staat lebe, wo es ein Gewaltmonopol gibt der Polizei. Und nicht in einem Staat, wo jeder denkt, ich werde nicht richtig beschützt, ich muss das selber machen. Und sich eine Knarre zuliegt. Also damit da kein Zweifel dran aufkommt. Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja da nicht darum, dass generell verboten wird, Daten von Kriminellen oder Verdächtigen zu erheben oder zu speichern, sondern das anlasslos. Das ist das, worum es geht. Sollen die Daten von uns allen erstmal einfach gespeichert werden für mindestens sechs Monate, so sah es damals die EU-Richtlinie vor. Das halte ich für unverhältnismäßig. Was ist denn verhältnismäßig? verhältnismäßig? ist natürlich ganz normal, wie in jedem anderen Ermittlungsverfahren auch, wenn es einen Verdacht gibt gegen Herrn Müller, Herrn Mayer, Herrn Schulze, Herrn Löning, dass er irgendwas gemacht hat und ein Richter sagt, dem müssen wir nachgehen oder die Polizei sagt, wir wollen hier ermitteln. Dann ist es eine andere Situation. Das ist auch richtig. Das soll in einem Rechtsstaat auch so sein. Der die Quick stört, wie Freeze gesagt, ist nur, das. Ne? Kurze Einblendung, Quick Freeze. Immer. Das können Sie Quick Freeze nennen oder das können Sie auch anders nennen. Sie können das ja auch. Quick Freeze erweckt ja den Eindruck, als ob Sie nur jetzt quasi die Daten von heute erheben. Das kann ja auch heißen, dass Sie jemanden über eine längere Zeit beobachten, verfolgen und äh, Beweiserhebungen oh, machen. Ja? All diese Dinge, das, ist, das soll natürlich selbstverständlich möglich sein. Ich wende mich nur dagegen, dass von uns allen einfach mal so alles festgehalten hm. wird. Jetzt würde ich Sie natürlich auch gerne noch fragen, ähm, was die Schulnote betrifft. Wie gut sind Ihre Daten geschützt? Ich hab, Sie haben die anderen das ja gefahren, habe ich darüber nachgedacht, wie würde ich mich selbst benoten. Also schön wäre jetzt was mal eine ich? andere Zahl. Ich gebe Ihnen, geb Ihnen eine andere Antwort als Ihnen. Ich, ich mache die Dinge, die ich, ich, ich benutze seit 30 Jahren Computer. Und ich muss ehrlich sagen, über die Sicherheitsfragen, ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich mache die Dinge, die genannt werden. Ich habe einen Browser, der HTTPS verwendet, wenn das geht. Ich verschicke meine E-Mails mit SSL, aber ich verschlüssel sie nicht extra nochmal, wenn ich sie verschicke. Ich benutze Trema statt WhatsApp. Was weiß ich, so die, die allgemeinen Dinge, die ich als was technisch nicht Was ist, nicht, was ist das Trema ist so ein, für mich, die ein, ein, noch nicht mal WhatsApp benutzen? Ein, ein, ein Chatprogramm, das verschlüsselt okay. Ja. Also ich mache das, was ich in der Zeitung lese, was man tun soll. Als technisch wenig begabter und bedarfter. Ich kann es aber überhaupt nicht beurteilen, hm. ob es was nutzt. Ich, ich gehe immer davon aus, Sie? es schützt mich, sag so, ich. vor dem durchschnittlichen Hacker <lacht> irgendwie von, von, von nebenan und es schützt mich vielleicht, sag mal, vor mittelmäßig begabten Hackern, aber es schützt mich ganz sicher nicht vor der NSA oder vor dem chinesischen Geheimdienst. Okay, dann halte ich fest, nicht feststellbar. Ich, ich, ich kann es nicht beurteilen. Okay. Herr Schönbohm oder Sie könnten es vielleicht beurteilen wie. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das EuGH-Urteil äh, fanden Sie gut, weil es eben diese anlassbezogene ähm, Speicherung radikal oder fundamental ablehnt. Ich stelle mir vor, die FDP ist da in einem ähm, Spagat, einerseits so zwischen den Wurzeln als Bürgerrechtspartei und andererseits als Freund oder Freundin der großen Unternehmen, die ja durchaus ein Interesse haben, die Daten zu sammeln. Ähm, das ist ein Spagat, oder? Also erstens ist die FDP nicht Freund von irgendwelchen äh, großen oder kleinen Unternehmen, sondern wir haben, eine, sagen wir, politische Prinzipien, nach denen wir uns richten und wenn Unternehmen innovativ sind, dann sind das Unternehmen, die. Ja, Facebook, wir sagen, das und ist, Google und so weiter, würde ich sagen, sind schon innovative Unternehmen. Ja, und ich, ich bin sehr dafür, dass man diese, diese großen Unternehmen differenziert betrachtet. Ich bin mit sagen wir mal, einigen, was Sie genannt haben, zum Beispiel hier diese Idee in Weltraumtransporter äh, oder was auch immer. Es gibt äh, Technologieentwicklung und so, wo große Unternehmen vieles tun. Google Glass ist so ein Beispiel. Und natürlich sind diese Sachen, Ambivalent. Da kann es Missbrauch geben, wenn ich die großen Mengen an, an Datenerhebung gebe. Das halte ich für nicht mit unseren Vorstellungen von Schutz der Privatsphäre äh, vereinbar. Andererseits sehe ich, dass eben auch technologischer Fortschritt generiert wird. Big Data ist ein Beispiel, wo, ich, wo man sagen muss, das hat... Das kann hilfreiche und äh, kann, kann sehr hilfreich, kann sehr gut sein bei der Erforschung von Krankheiten, zum Beispiel bei Vorbeugemaßnahmen. Es kann aber auch aufs Gröbste missbraucht werden, okay, wenn man persönliche medizinische Daten hat. Also, wir brauchen eine vernünftige Regulierung mit dem, bei dem Umgang mit diesen Daten. Genau, genau unser Arbeitsgebiet an diesem Abend. Quick Freeze war. Ähm das Stichwort, das ich genannt habe, aber Sie hatten äh, eigentlich den Sachverhalt angesprochen. Also, Herr Wendt, das besagt, gespeichert wird, wenn es einen Anfangsverdacht gibt. Ist ja eigentlich eine ganz gute rechtsstaatliche Tradition, zu sagen, die sind nicht alle per se verdächtig, sondern wenn man einen von denen, eine von denen äh, wenn man da einen Verdachtsmoment hat, dann fängt man an, Daten zu sammeln und zu gucken, was sich daraus strickt. Ja, das ist ja auch äh, langjährige polizeiliche Praxis. Ähm, das wird ja auch äh, äh, längst gemacht. Und ist ja auch äh, unter bestimmten Voraussetzungen bei bestimmten Anlassstraftaten auch äh, zulässig nach richterlicher, nach richterlicher Würdigung und Anordnung. Was wir brauchen als Strafverfolgungsbehörden ist der Blick in die Vergangenheit, äh, um erstens Straftaten nachzuweisen und um zweitens äh, äh, Strukturen von Straftätern und von Banden möglicherweise zu entdecken. Ich will es Ihnen, ich weiß, dass Sie das viel allgemeiner lieben, ich muss es Ihnen aber trotzdem immer wieder am konkreten äh, Fall deutlich machen, denn... Aber äh, nicht am Beispiel Kinderpornografie. Nein, nein nicht, wir nehmen mal nicht Kinderpornografie, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Es wäre von sehr großem Nutzen gewesen, äh, wenn die Polizei nach der äh, Entdeckung der, der NSU-Morde in der Lage gewesen wäre, äh, über sechs Monate in die Vergangenheit zu schauen, um zu sehen, mit wem diese diese Leute telefoniert haben oder Mails ausgetauscht haben, um möglicherweise schlecht, andere rechtsterroristische Beispiel, ja. Netzwerke ja, das ist ja zu ja. erwecken. ein ganz schlechtes Beispiel. Ich meine, da haben, muss man nur leider sagen, nicht die Polizei, aber die Verfassungsbehörden so dermaßen versagt. Und, dann und die Politik zu sagen, hat genauso ja, versagt. Entschuldigung, es war doch die Politik, die den Verfassungsschutzbehörden über Jahrzehnte und auch ihre Partei über Jahrzehnte untersagt hat, überhaupt miteinander zu kommunizieren. Tun Sie doch nicht so, als würde diese Zusammenarbeit, die da jetzt stattfindet, die zentrale Informationssteuerung, als wäre das eine Erfindung der Politik. Das ja, haben wir seit glaube, 20, was, 30 Jahren verlangt. Und die denn, Politik hat es Bin, immer verboten, dass Herr die Herr Ver das ist ja, Sicherheitsbehörden was ich, was miteinander kommunizieren. Was und Ihre ich, Partei was war da ganz vorne mit ich dabei. Glaub, was ich da gesagt habe, war ja, ja, ja kein persönlicher Angriff gegen Sie. Nein, gegen die Polizei und die ich mal Rolle und moderieren? Vielen Dank. Ich glaube, was Herr Löning meinte und was auch hier dieses im Raum verursacht hat, war, da wäre ja so ein Anfangsverdacht hilfreich gewesen. Und dann Schritt zwei, sammeln und auswerten von Daten. Aber ich möchte mit Ihnen nicht in die Untiefen der NSU und der Aufarbeitung einsteigen. Das ist nämlich genauso ein... Aber Sie können Thema genauso Rockerbanden, Mafiabanden, Sie können alles nehmen. Wenn Sie einen Anfangsverdacht haben, ist es für die Aufdeckung von Strukturen, von Verbrechen wichtig, in die Vergangenheit und in die Kommunikationsstrukturen hineinzukommen. Dafür der Anfangsverdacht brauchen wir das da Ja, ist, ja aber nicht? wenn der erst da ist und erst dann fangen Sie an, Daten zu sammeln, können Sie eben nicht mehr in die Vergangenheit hinein. Das heißt, der Anfangsverdacht wird die aus die Daten den Daten, wechseln, Daten konstruiert. Da. Nein, nein, wenn die Daten weg sind, sind sie weg. Wenn der Anfangsverdacht da ist, erst dann können ja diese Daten abgerufen werden. Es geht um Katalogstraftaten, es geht um richterliche Vorbehalte. Aber, Erst dann können diese Kommunikationsdaten für die Retrospektive abgerufen werden. Aber das ist das, doch, wenn ich es richtig verstehe, genau das, was das EuGH sagt. In diesem Fall, dieser Verdacht ist da. Dann gucken wir uns an, wer mit wem telefoniert, korrespondiert, gemeldet hat. Also so rum wird das Pferd aufgezeugt. Erst der Anfangsverdacht und dann das Sammeln und Auswerten von Daten und nicht der Datenberg, wo man mit Algorithmen drüber geht und guckt, wo soll ich denn mal suchen? Ja, das wird man jetzt ja sehen. Das, äh, der, die Europäische Kommission wird ja möglicherweise äh, schnell oder auch langsam, wird man äh, mal schauen, eine neue Richtlinie äh, vorlegen. Äh, wenn das nicht passiert, wird man in die nationale Gesetzgebung äh, eintreten müssen, um eine... Äh, rechtskonforme grundrechtskonforme Regelung äh, zur äh, Speicherung, zumindest Speicherfrist äh, oder Vorratsdatenspeicherung, wie Sie wollen, äh, dann äh, einzurichten. Denn es kann nicht sein, dass alle europäischen Länder um uns herum wirksame Verbrechensbekämpfung betreiben, äh, eben mit Hilfe von Vorratsdatenspeicherung und ausgerechnet Deutschland sagt, das dürfen wir nicht und das machen wir auch nicht, das wird so nicht kommen. Herr wo ich sehe Sie drängt und Sie kau kauen auf einem imaginären Kaugummi. Nö, auf meiner Lippe, mache ich immer, ich konzentriert zuhören. Also irgendwo habe ich die, entschuldigen Sie den Eindruck, wir diskutieren in Absurdistan. Weil? F noch Facebook, mal Google, alle anderen können die Daten speichern, solange wie sie wollen. Das sind deren Daten dann, weil wir dann mit Freigabe der allgemeinen Geschäftsbedingungen das akzeptieren. Das tun wir. Die Politik macht da seit Jahren, seit Jahrzehnten nichts. Wir haben 16 Landesdatenschutzbeauftragte, wir haben Bundesdatenschutzbeauftragten, alle wursteln vor sich frei hin. Jetzt geht die Politik hin und sagt, ich möchte im Nachhinein auch gerne noch mal wissen, ob ein Verbrecher A mit dem Verbrecher B oder C Kontakt gehabt hat. Dafür brauche ich diese Verbindungsdaten. Und dann gehen wir hin und sagen, wir haben so eine Angst vor dem Staat, dass wir sagen, darum wollen wir es nicht tun. Nochmal, wir müssen das aber ist das so langsam. lauter an der Argumentation, darf ich mal, ja mit so einem richterlichen Durchsuchungsbefehl. Ja, natürlich können Sie die Daten, ja, aber nicht, die aber bei nicht im Nachhinein, sind, erst bekommen. Ja, ja, Als Strafverfolgungsbehörde. Wissen Sie, was ich so eigentlich pervers finde? Früher gab es ein Briefgeheimnis. Der Hüter des Briefgeheimnisses war der Staat. Heute verschickt man die Briefe nicht mehr über den Staat, sondern über alle möglichen anderen privaten Provider. Jeder kann da reingucken, außer dem Staat, weil wir Angst haben, dass der Staat irgendwo wie etwas Böses macht. Darf ich da noch mal kurz den Schluss oh, in die Tür stellen? Aus einer Postlerfamilie stammt, äh, weiß ich aber, dass auch das Briefgeheimnis damals, als wir noch zwei Deutschlands hatten, nicht gewahrt wurden. Und nicht nur äh, im Osten äh, oder im östlichen Deutschland, sondern auch im westlichen. Ich würde trotzdem Zur noch mal... Zur Aufdeckung von Themen. Äh, ihr Einwurf und, und, mal sagen. und, äh, und ihr, ihr Hinweis auf Facebook und äh, Google etc. pp., würde ich ja sagen, okay, ist ein Punkt, über den wir auch noch diskutieren müssten. Und der, der Sachverhalt ist vollkommen richtig, den Sie sagen. Aber, ähm, aber darf, doch, dass die äh, Daten sammeln und nutzen, ist durchaus das stimmt, richtig. Aber darf der Staat dann, sage ich mal, das Recht genauso beugen wie die Unternehmen? Und wir nehmen es hin. Jetzt, jetzt Ich mache mal ein Beispiel. Ich will mal weg von dem ganzen Thema, was wir gerade gesprochen haben. Alle kennen ja das Thema noch wahrscheinlich, der Sauerlandgruppe. Wir sind alle gegen die NSA Überwachung und so weiter. Die Hinweise zur Aufdeckung der Sauerlandgruppe Gruppe war ein Internetverkehr zwischen Deutschland und dem pakistanischen Grenzgebiet. So und der hat dann das war ein Hinweis der amerikanischen Sicherheitsbehörden, die dann dazu geführt haben, dass dieses Thema dementsprechend aufgedeckt wäre. Gäbe es also nicht irgendwo eine Art der Überwachung, hätte es zu einem folgenschweren Attentat geführt, weil wir selber es nicht gesehen haben. So, und da hätten wir mehrere Tote. Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu akzeptieren, ja oder nein? Ich finde nicht, weil das ich keine ist, Angst vor mir habe. Das ist genau das, was äh, eingangs angesprochen wurde, dieses Spannungsgebiet. Das bedeutet eben, das dass ähm, in Deutschland lebende Pakistanis es hinnehmen müssen, dass bei ihnen zumindest die Metadaten gespeichert werden, weil es unter Umständen dazu führt, dass... Ja das war ja auch ein Deutsches. Es wird doch, der, der BND überwacht doch Verkehre mit bestimmten Gebieten. Das ist doch nicht so, wie Sie ja, sagen, wie dass Prozent? wir das nicht überwachen. Es ist, wie ich finde, richtigerweise begrenzt, dass der BND darf nur einen, einen kleinen Teil des. Wie des Prozent war das? Er kann, nur. er kann nur. einen kleinen Teil. Ich glaube, ein Viertel des Verkehrs oder sowas. Viel äh, weniger. Technisch er kann, kann er noch. Er darf, er dürfte und er kann er dürfte äh, technisch nur wenig. Das ist die ja. Aufgabe des BND, solche Dinge zu tun. Da ja, kann man sich fragen, warum hat er genau diesen Verkehr nicht gefunden? Nein, weil das das, das, das hätten wir sehr gerne weil diskutiert, Herr Löning, wenn Herr Neskowitsch heute Abend zu uns gekommen wäre. Das wäre nämlich sein Leib- und Magen-Thema gewesen. Ich würde aber sagen, zurück zu der großen Überschrift, die wir haben. Also eigentlich wollte ich jetzt was ganz anderes mit ihm reden, aber nun sind wir schon da. Und da würde ich Sie gerne fragen, ähm, Frau... Ja, vielleicht kann ich auch wirklich direkt auf die Überschrift kommen, weil ich, ich finde die, das ja, auch mal schön. ja, also ich, ich finde die Diskussion in anderer Hinsicht absurd, als Sie das finden, weil es wird gesagt, zwischen Freiheit und Kontrolle. Und äh, tatsächlich, diese Kontrolle ähm, ist uns irgendwie verloren gegangen, aber ich finde, es geht da nicht um eine Kontrolle im Gegensatz ähm, zur, zur Freiheit, sondern um die demokratische Kontrolle. Wir sind hier ein Jahr nach Edward Snowdens äh, Enthüllungen in einer Situation, äh, wo es nicht um hypothetischen Schutz vor Kriminalität geht, sondern um eine tatsächlich stattgefundene Überwachung durch Geheimdienste, die keiner demokratischen parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Und deshalb ist für mich überhaupt nicht die Frage Freiheit oder Kontrolle, sondern wie schaffen wir es überhaupt, die Infrastruktur des Internets wieder demokratisch zu kontrollieren, damit wir eben solche staatlichen Überwachungsexzesse, die zum Beispiel durch Geheimdienste durchgeführt wurden, einfach in Zukunft auch unterbinden können. Also ist Edward Snowden, wir sind jetzt fast ein Jahr danach für Sie, Schon noch mal eine Gestalt ähm, in der Geschichte des Internets, an der sich unser Thema bricht oder ist das einfach ein weiteres Kapitel? Ich, ich finde absolut, das ist äh, ein Wendepunkt. Natürlich haben viele das, was Norden aufgedeckt hat, in der einen oder anderen Weise prophezeit. Aber es zeigt eben, dass es nicht genug ist, einfach nur die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Sie, sie haben völlig recht, dass es wichtig ist, das zu tun. Und da gibt es ja auch auf europäischer Ebene Initiativen, die unter anderem von der Bundesregierung im Moment eben im Ministerrat behindert werden. Aber äh, es reicht eben nicht zu sagen, wir vertrauen auf den Staat. Und natürlich ist auch das Briefgeheimnis, ein Abwehrrecht gibt gegen den Staat gewesen. Ich finde das interessant, wenn Sie sagen, ähm, die, die ähm ja, es, es hat eine Überwachung von Themen stattgefunden. Also selbstverständlich hat in der DDR das Lesen von Briefen zur Unterdrückung politischer Dissidenten beigetragen. Okay, auch eine zeitgeschichtliche Diskussion aber möchte ich nicht führen. Ich würde Analogie Sie, Herr... Vielleicht nochmal zu dem Briefgeheimnis Man muss schon sagen, Herr Schimmel, dass, dass natürlich es dass das natürlich wäre Aufgabe jetzt hier so des Staates, uns als Bürger da zu schützen. Wir haben da eine gewisse Selbstverpflichtung, aber selbstverständlich hat auch der Staat eine Pflicht, unsere Grundrechte zu schützen. Absolut. Gut, noch weitere Anmerkungen zum Briefgeheimnis. <lacht> Oder auch sonst was. Also kann ja, ja bitte unter anderem durch Sicherheitsbehörden Wäre, wäre super, wenn du das Mikro aus, benutzt. Sonst was hätte ich auch. Und zwar habe ich den Eindruck, dass hier so ein bisschen an den Erkenntnissen, die es ja zum Thema gibt, vorbeidiskutiert wurde. Es gibt ja, was die Vorratsdatenspeicherung anbelangt, zum Beispiel eine Untersuchung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, die verschiedene europäische Länder verglichen hat, die Vorratsdatenspeicherung hatten über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und keine signifikante Verbesserung bei der Verbrechensaufklärung feststellen konnten. Da frage ich mich, wie das mit dem, was Sie vorhin sagten, zusammenpasst oder ob Sie andere Studien kennen, die ich nicht kenne. Ähm, das ist eine Frage an Herrn Genau, ich, ne? ja. Es wurden ähm, Hinweise aus den USA erwähnt. Nun hat ja im Nachklang der Snowden-Affäre Obama auch eine Untersuchungskommission eingesetzt. Die wurde von Herrn Klepper geleitet, dem man ja nun nicht vorwerfen, vorwerfen in Anführungsstrichen kann, das ja einen irgendwie völlig übertriebenen Grundrechtsschutz befürworten wurde und der auch einer der führenden Terrorismusbekämpfungsexperten in den USA ist. Und auch diese Kommission ist zum Ergebnis gekommen, dass sie keinen einzigen Fall feststellen konnten, wo die NSA-Überwachungsmethoden zu einem Hinweis geführt hätten, den sie nicht auch auf normalem Wege hätten beschaffen können. Ich frage mich, kenne ich einfach die richtigen Studien nicht oder haben diese Kommission alle Fehler gemacht? Also ich weiß nicht, ob Sie die richtigen Studien nicht kennen, Sie kennen vor allen Dingen die Berichte aus den Strafverfolgungsbehörden nicht, offensichtlich nicht, denn der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages ist ja ganz honorig, aber eben keine Polizeibehörde. Und ja, man geht vielleicht davon aus, dass die sich mal austauschen über Erkenntnisse und ja, Ermittlungsergebnisse. Die haben etwas ganz anderes festgestellt. Die haben festgestellt, dass die, die, die Aufklärung dieser Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil die Vorratsdatenspeicherung nicht da war und es werden täglich mehr, äh, da müssen Sie einfach, ja, Sie müssen, Entschuldigung, den, den Landeskriminalämtern zuhören und dem Bundeskriminalamt und nicht irgendeinem wissenschaftlichen Dienst aus dem Parlament. Aber das ist doch Moment, ein Moment. Dann wird das, und das hat dieser wissenschaftliche Dienst festgestellt, er hat festgestellt, dass dies keine signifikanten Auswirkungen auf die Kriminalitätsquote und auf die Aufklärungsquote gehabt hätte. Und das ist auch richtig. Mit solchen Prozentberechnungen kann man sich liebevoll beschäftigen und dann kommt man zu dem Ergebnis, das ist ja nur irgendwo äh, hinter dem Komma irgendwo ein Wert. Das ist der eine Punkt. Aber Sie mögen es ja nicht so konkret. Ich sage es Ihnen trotzdem nochmal konkret. Selbst wenn tausende Straftaten nicht aufgeklärt werden, hat das keine signifikanten Auswirkungen Aufklärung, keine signifikanten Auswirkungen auf die Aufklärungsquote angesichts von 6 Millionen allein erkannten Straftaten in Deutschland, die, die angezeigt wurden. Die Dunkelziffer ist noch erheblich höher. Diese Zahlen müssen Sie zusammenbringen. Und wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, und bitte, das ist Ihr gutes Recht, es ist auch das Recht dieser Gesellschaft zu dem Ergebnis zu kommen. Wir klären dann eben diese Straftaten nicht auf. Aber trotzdem nochmal, Sie sagen einfach, der Inhalt der angesprochenen Studien ist ähm, deckt gar nicht ab, was, was ist, Sie ermitteln oder na, nicht, nicht ermitteln. Er zieht nur die falschen Schlüsse. Die, die reden ja von, der auf, von den signifikanten Auswirkungen auf die Aufklärungsquote. Ich habe doch beides gelesen. So, jetzt müssen Sie das vom, vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder vom Bundeskriminalamt lesen. Und da lesen Sie von einigen tausend Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten. Ich sage jetzt nicht mehr das böse Wort. Aber es gibt ja auch noch viele andere Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten. Wenn genau. Sie sagen, das hat gar keine Auswirkungen auf die Aufklärungsquote, das sind ja auch nur ein paar tausend, dann sage ich Ihnen, für mich ein paar tausend zu viel. Wenn Sie sagen, im Namen nein, der Bürgerrechte nehmen wir das alles hin, dann bitteschön, dann machen Sie das. Ich, ich sage glaube, Ihnen, diese Ich glaube, die Straftaten angesprochenen Studien, aufgeklärt. die ich nicht kenne, also ich glaube, der Punkt war eben, dass die von Ihnen angesprochenen paar tausend nicht aufgeklärten äh, Straftaten so oder so nicht aufgeklärt worden wären, beziehungsweise Nein, nein, da hat das Bundeskriminalamt schon sehr fein differenziert und hat gesagt, wir haben, äh, weil wir genau über dieses Instrument nicht mehr verfügt haben, diese Straftaten nicht aufklären können. Und noch noch einmal, die, die, die Studie des, des, des Bundestages stellt einzig und allein darauf ab, welche Auswirkungen das auf die Quote hätte. Und dies ist in der Tat gering. Aber Entschuldigung, ein paar tausend Straftaten haben nur geringe Auswirkungen auf die Quote. Es sind trotzdem ja, ein paar tausend Straftaten zu viel, die nicht aufgeklärt Ich würde worden. gerne noch mal sagen, ähm, wir haben ja hinterher auch noch Brezeln und Wein. Und das klingt mir nach einem ganz ergiebigen Gespräch, das Sie beide führen ja, können. Äh, vielleicht versuchen hm? Sie mal im wissenschaftlichen Dienst des Bundestages oder andersrum. Ich glaube, Sie haben sich da das ganz viel zu sagen. Ja, ich ja. möchte ungern äh, jetzt lange bei diesem Thema verweilen. Ähm, gerne noch eine Anmerkung dazu, aber ich, ich habe ja. das Gefühl, das reißt uns ja, in eine, uns, eine andere Richtung. Ich habe mir ja was überlegt. Das heißt Abend. nichts anderes, als dass sich ähm, der Unterschied im Rahmen des statistisch ähm, Üblichen bewegt. Sprich, dass man ähm, aus statistischen Daten nicht herauslesen kann, dass sich irgendetwas verändert hätte. Ähm, über den Rahmen des Zufalls hinaus. Das heißt nicht... Signifikanz, das heißt, wenn wir das haben, können wir es aufklären, und das führt dazu, dass diese Straftaten dann aufgeklärt werden oder nicht. Das, das ist einfach die nur Statistiker anders. Aber die Statistik. Ja, ähm, zu wissen. Entschuldigung, Herr Wendt, aber wenn ich dem BKA und dem LKA nicht glaube, dann glaube ich Ihnen deshalb nicht, weil Sie politisch gesteuert sind. Ja, ja, wenn das Sie die Statistiken nicht glauben, dann haben Sie doch ein ja. ganz grundlegendes Problem mit rechtsstaatlichen Einrichtungen, die unter parlamentarischer Kontrolle stehen. Dann haben Sie aber ein ganz ich anderes Problem mit dieser ja, Ich habe auch ein Problem mit einer polizeilichen Kriminalstatistik, die behauptet, sie würde Straftaten erfassen und nicht anzeigen. Damit hab, das hat die Polizei und so, die wollen was behauptet. sagen, offenbar im Publikum auf dem äh, Plenum. Ich frage erstmal kurz ähm, zu euch beiden da hinten, gibt es irgendwie via Twitter jemanden, äh, der sich zu Wort melden möchte? Also wir haben tatsächlich äh, viel, äh, viel Widerstand gegen äh, die Ablehnung, gegen die, die wissenschaftlichen Studien. Und ich glaube äh, viel. Widerstand ging, ja, die Ablehnung. Ähm also viele unterstützen also die Position von Herrn Wendt? Nein, viele, Nein, viele, viele, viele widersprechen dem Ganzen und würden, glaube ich, ähm, ja. gerne das noch, wenn dann, mehr gestützt sehen, diese Aussagen durch, ah. durch vielleicht Quellen oder, oder Aussagen, die nicht direkt von der Polizei kommen. So, jetzt mal Frage an die Veranstalter. Ich glaube, wir können quasi schon direkt in die Publikumsdiskussion gehen, oder? Ist das genehm? Also gibt es noch mehr Wortmeldung. Ähm, ich würde dann vielleicht noch mal ein, zwei Bemerkungen aus dem Publikum sammeln und dann äh, muss, muss ja hier vorne auch geantwortet werden. Also bitteschön. Es wurde ja eben meiner Meinung nach ganz richtig schon gesagt. Dass Ach, Entschuldigung, was ich noch zauberhaft finden würde, habe ich vorhin nicht gesagt. Äh, ihr wisst ja, wer hier vorne sitzt, wenn ihr euch selbst noch mal kurz vorstellen würdet, also mit Namen und äh, was ihr so macht. Mein Name ist Stefan Herwig, ich habe früher Kommunikationswissenschaft studiert und ich ähm, fand die, ein, den Einwurf gerade zu, viel zu wenig beachtet, dass wir eigentlich schon Vorratsdatenspeicherung haben, auf privatwirtschaftlicher Seite, die wir gar nicht thematisieren, zum Beispiel Google etc., Facebook äh, und so weiter. Und die Problematik der Datensammlung besteht ja eigentlich darin, in den Verknüpfungen der Daten. Ja, also es geht ja nicht nur darum, dass die Daten auf einer Ebene gesammelt werden, sondern dass dann auf verschiedenen Ebenen verschiedene Daten verknüpft werden und daraus Profile entstehen. Ja, und das ist eigentlich meiner Meinung nach das versteckte Problem ähm, sämtlicher Datensammlungen. Und deswegen die Frage eigentlich an Herrn Wendt, wenn Sie gesagt haben, Sie würden gerne in die Vergangenheit schauen, ähm, äh, muss diese Datensammlung, in die Sie da schauen müssen, muss die eigentlich zwangsläufig zentralisiert sein? Das, also das, ist das, ist ja das, das ist ja eigentlich das, das eines der Charakteristika der Vorratsdatenspeicherung, bei denen die Verfassungsgerichte gesagt haben, nee, nee, hier äh, gehen wir nicht mit und hier wird es möglicherweise nicht mehr verfassungskonform. Das heißt also, könnten Sie auch, muss diese Datensammlung, in die Sie, für die Sie in die Vergangenheit schauen, muss die aus einer Quelle kommen oder könnten das nicht auch viele verschiedene Quellen sein, in dem Falle, bei denen die Daten eben nicht verknüpft sind, dann wird es vielleicht etwas mühsamer, aber vielleicht auch etwas weniger intrusiv. Ähm, noch mal eine kurze Nachfrage zum Verständnis, das sähe dann wie aus? Also wo geht man hin, um die Daten äh, zu erhalten, die man haben möchte in, im Fall einer Ermittlung? Also Sie müssen die Daten ja nicht nur auf technischer Ebene, also derzeit sollen die Daten ja auf Ebene von ISPs und Telekommunikationsanbietern gespeichert werden. Das heißt also, die Telekom speichert die Daten oder ähm, Alice oder was auch immer die Internetdaten. Aber theoretisch könnte man die Daten auch auf der infrastrukturellen Ebene speichern. Das heißt also, ich sage mal, Ebay speichert Daten, die wir in, ähm, äh, für die Nutzung von Ebay brauchen, Facebook speichert. Speichert nur die Daten, die wir für die direkte Nutzung von Facebook brauchen. Amazon speichert nur diese Daten etc. etc. Dann hätten Sie viele verschiedene Datensammlungen. Und er könnten aber möglicherweise begrenzt in dem Fall aufklären und die Verknüpfung würde deutlich schwerer fallen. Also, ich muss, ich weiß nicht, ob es euch anders geht, ich habe es noch nicht verstanden, das Prinzip. Also die Weil Inhalte, Amazon, Ebay etc. So pp. Speichern. die sammeln ja auch schon mehr. Ja. Also, der Vorschlag ist anscheinend, dass die Inhalteanbieter speichern sollen anstelle der Telekommunikationsanbieter. Wenn richtig Die Telekommunikationsanbieter haben ja alle Daten. Wenn Sie in, mit einem Internetanschluss ins Internet gehen, ja, sagen wir, Sie haben zwei: Sie haben einen auf der Arbeit und einen privat. Ja, dann mhm. nutzen Sie beide Internetanschlüsse wahrscheinlich über 300 Tage im Jahr. Ja, so Das heißt also, Sie haben dort Datensammlung bei der Vorratsdatenspeicherung, die würden anfallen für die Nutzung vom Internet in kombiniert 365 Tage im Jahr. Aber wenn Sie zum Beispiel nur denken, welche Nutzungsdaten bei der Nutzung von Ebay anfallen, dann sind die deutlich geringer. Ja, und wenn Sie zum Beispiel sagen wollen, okay, wir haben jetzt hier eine Straftat ah, okay. in Verbindung mit dieser Dann weiß man nur, was Katja Plattform Weber bei Ebay gemacht hat und nicht, was sie bei Amazon und sonst hat. Oder bezogen auf äh, Telekommunikation oder Telefondaten, dass man halt wirklich nur Verbindungsdaten speichert und keine... Positionsdaten, ja, und die dann nicht miteinander verknüpft, dann können auch keine Profile daraus erstellt werden. Deswegen die Frage nochmal an Herrn Wendt. Wäre das auch eine Option für Sie? Also äh, zunächst einmal, wenn man in die Vergangenheit hineinschauen darf bei der Vorratsdatenspeicherung, ich glaube in der Tat, dass äh, die erste Form äh, und vor allen Dingen die erste Anwendung, die bei der Vorratsdatenspeicherung äh, praktiziert wurde, das Instrument sehr diskreditiert hat, weil tatsächlich Eierliebe verfolgt wurden. Also vergleichsweise. Und das, das war äh, politisch ein grober Fehler und hat es den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung sehr erleichtert, hier auch eine Kommunikations Kommunikationsstrategie zu entwickeln, äh, die diesen ganzen Begriff mittlerweile in einer Weise diskreditiert hat, dass die Leute ja schon erstmal kaum noch wissen, äh, was wird da eigentlich gemacht. Und zweitens... Äh, wie kann man das rechtsstaatlich vernünftig dann auch noch umsetzen und zwar verhältnismäßig. Ich kann mir das selbstverständlich vorstellen. Ich könnte mir auch ganz andere Sachen vorstellen, so wie das Verfassungsgericht ja auch grundsätzlich bemängelt hat, dass das überhaupt bei privaten Anbietern gespeichert wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die alle bei einer Behörde gespeichert werden. Ich vertraue im Gegensatz zu dem einen oder anderen Behörden viel eher, weil sie nämlich unter rechtsstaatlicher parlamentarischer Kontrolle stehen, als irgendwelchen privaten Anbietern, die ja. Von Gewinnstreben, nach Gewinnstreben äh, aufgestellt sind und danach orientiert sind und nicht nach rechtsstaatlichen die, Grundsätzen das Gemeinwohl. Müssen auch ans Gesetz halten, Herr Wendt. Ja, selbst wir das gehen zunächst einmal davon aus, dass die Behörden ans Gesetz halten. Ich weiß nicht, wie das ja. in Ihrer Zeit im Deutschen Bundestag war, aber, aber die auf, davon müssen wir schon Wendt, das schon mal ausgehen. Ich sehe um hier Aber dass die Behörden sich in erster Linie mal an Gesetze halten, davon dürfen wir doch wohl hoffentlich ausgehen. Und dass diese Einhaltung dieser Gesetze selbstverständlich kontrolliert wird und kontrolliert werden muss, da sind wir uns beide völlig einig. Aber trotzdem noch viel, es ist es nicht viel gefährlicher, wenn alle Daten an einer Stelle zentral sind? Ist das nicht viel gefährlicher, als wenn viele eine super verschiedene Frage, Daten Herr an Frage, ich verschiedenen würde die gerne Stellen mal an den Herrn Schönbum weitergeben, der ja offenbar. Vielleicht mit auch genannten äh, Firmen zu tun hat, also zumindest eben mit der privatwirtschaftlichen Seite ähm, von Internetanbietern. Wäre das ein Weg, denken Sie, da würden sich Unternehmen drauf einlassen und können Sie sich vorstellen, dass das ermittlungstechnisch tatsächlich fruchtet, wenn eben die einzelnen Anbieter Daten sammeln dürfen und im Verdachtsfall, soweit waren wir ja schon, dann eben ähm, einer nach dem anderen äh, abgefragt werden, was es zu sagen gibt über Person XY. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja bestimmte Zentralstellen, wo Personendaten auch gemeldet werden. Das haben wir nun mal zum Beispiel. Wir haben bestimmte Themen, wenn wir, äh, der Bund plant ja ein IT-Sicherheitsgesetz, wie es so schön heißt, also wo bestimmte Cybersicherheitsvorfälle zentral gemeldet werden sollen für kritische Infrastrukturen, zentral. So, also wenn wir das schützen können, dann wüsste ich nicht, warum wir die anderen Daten nicht auch zentral schützen können. Der, der zentrale Punkt ist für mich, Sie haben ja gerade einige Studien zitiert. Das, was ich komplett vermisse, ist eigentlich das Versagen des Staates in diesem Umfeld. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber Sie müssen sich mal überlegen, wir haben das Thema der organisierten Kriminalität in Deutschland. Wir reden ja auch über Sicherheit und Freiheit im Zwiespalt. So, die organisierte Kriminalität macht rund 80 Prozent des Schadensvolumens aus. In der polizeilichen Kriminalstatistik kann man vortrefflich darüber streiten, steht ein Schadensvolumen um die 60, 70 Millionen Euro. Pro Jahr in Deutschland. Milliarden. Millionen. Sie sollten es kennen, Sie waren drin im Bundestag, 60 bis 70 Millionen Euro Schadensvolumen in Deutschland. Offizielle polizeiliche Kriminalstatistik. So, alle anderen Privaten sagen, das geht in die Milliarden. Fritsche selber sagt, als damaliger Staatssekretär, das ist bis zu 50 Milliarden Euro Schadensvolumen in Deutschland. So Und was gibt der Bund aus für das BSI, wo alle sagen, Bundesamt für Sie und Informationstechnik, die Perle in dem Umfeld weniger als 100 Millionen für mich klingt das nach unglaublich viel Geld. Wenn ich weiß, dass der Haushalt des Bundesinnenministeriums ist, 5,6, 5,7 Milliarden, dann hat der Staat eigentlich, so, und das hat zirke glaube ich, zutreffend gesagt, diesen Kampf der Kriminalität verloren. Also, wenn wir die Diskussion richtig verstehen, dann müssten wir eigentlich sagen, die Unfähigkeit Deutschlands in diesem Umfeld und die starken Akteure in diesem Umfeld, ob das ist im kriminellen Umfeld oder anderer Staaten. Und da widerspreche ich in einem Punkt. Der amerikanische Geheimdienst ist für mich immer noch demokratisch legitimiert, genau wie der englische, anders als vielleicht der russische, der chinesische oder der iranische, die mhm. erhebliche Themen in dem Umfeld haben. Auch im Bereich der Netzüberwachung etc. Innerhalb Deutschland, was man auch in den verschiedenen Verfassungsschutzberichten tun Auch das ist bestimmt kann. ein Punkt, den man super diskutieren kann Im inwiefern und Richterurteile, die die Öffentlichkeit nicht erfährt und die bestimmte Dinge ja, und Praktiken legitimieren, demokratisch legitimiert sind. Ich hätte zwei Fragen, die ich gerne hier auf dieser Seite loswerden würde, Herr Löning. Vielleicht zum einen bei Ihnen. Wir hatten vorhin schon mal kurz Edward Snowden angesprochen. Ist es nicht vielleicht eine gute Sache, dass dann auch das Handy der Kanzlerin ausgespäht wurde? Also, dass auch oben ankommt, weil dann vielleicht ähm, ja, die Ignoranz, die Sie gerade angesprochen haben, äh, jetzt auch eine ähm, Adressatin gefunden hat, die möglicherweise denkt, äh, mit der Bundesregierung, äh, Sie gehörten ja an bis vor einem Jahr, ähm, da also eine, können wir mal aktiv werden. Also es ist eine gute Sache, dass, ähm, dass wir das wissen, was Edward Snowden veröffentlicht hat, weil es eine Debatte darüber losgetreten hat, was können technisch diese Dienste eigentlich jetzt, was sie früher vielleicht nicht konnten? Ich glaube, die meisten von uns, die nicht im Sicherheitsgeschäft tätig sind, wussten das nicht. Sie waren, also ich war mir nicht im Klaren darüber, in welchem extremen Ausmaß inzwischen äh, Überwachung stattfinden kann. Wenn ich lese, dass das neue Rechenzentrum der NSA in, in Utah äh, praktisch den gesamten Internetverkehr speichern kann, muss ich ehrlich sagen, dann wird mir ganz komisch. Und dann stellen sich natürlich Fragen nach der demokratischen Kontrolle. Und es stellen sich die Fragen, sind die Gesetze und die Mechanismen, die wir haben, die wir geschaffen haben für analoge Dienste, als man das Telefon hochheben musste, um mitzuhören, sind das noch die richtigen Gesetze und Überwachungsmechanismen, um das, was jetzt passiert, mit ganz anderem technischen Aufwand, demokratisch und gesetzlich zu kontrollieren. Es stimmt, dass die NSA und auch GCHQ natürlich in demokratischen Rechtsstaaten sind. Aber die Kontrolle funktioniert im Moment nicht. Und ich finde, wir sollten uns an der Stelle auch mal überlegen, was machen eigentlich unsere eigenen Nachrichtendienste? Ich habe keine Vorwürfe da zu machen, aber Vielleicht ich würde gerne wissen, wie funktioniert bei uns die Kontrolle? Und was ich weiß von den Kollegen, da die da im parlamentarischen Kontrollgremium hoffe, da sitzen, ja das funktioniert Jahr nicht. Noch, ähm es gibt Mitglied einer Regierungspartei aus mein, waren. Aus meiner Sicht die die Aufsicht, die parlamentarische Aufsicht über unsere Dienste ist nicht ausreichend. Und hat die schwarz-gelbe Regierungskoalition ähm, da hat weder dann ein die schwarz-gelbe noch die schwarz-rote noch die rot-grüne irgendwie in die richtige Richtung ausreichend äh, gearbeitet. Da hat das Parlament aus meiner Sicht das unser aller Vertreter ist bei der Kontrolle von Regierungsarbeit und damit auch bei der Kontrolle von, äh, von äh, Geheimdiensten nicht ausreichend selbstbewusst sein. Ich nehme da niemand aus, keine Partei und auch keinen der Abgeordneten. Da der wird das, was Auftrag ist, das Parlament ist, nämlich unsere Rechte zu schützen, nicht ausreichend wahrgenommen. Die, das Parlament muss wissen, was in den Diensten passiert. Das heißt, dass nicht, alle, heißt nicht, dass das alles in der Zeitung toll, stehen das wäre toll, wenn muss, wir jetzt muss, Wolfgang Leskowitsch da hätten. Er hat so nämlich auch eine dezidierte ich Haltung. Ich habe da mit ihm überhaupt keine Differenz an der Stelle. Es, uh. Das Parlament ist der Souverän, der Vertreter des Souveräns. Das Parlament muss bis ins Letzte kontrollieren, was die Exekutive macht. Natürlich gibt es schützenswerte Daten, personenbezogene Daten, bestimmte Ermittlungstaktiken und so weiter, die nicht in die Öffentlichkeit. Aber es kann nicht sein, dass Teile der Exekutive ohne Kontrolle stattfinden. Das geht in einem demokratischen Rechtsstaat nicht. Und das ist es, eines der Probleme, die Snowden aufgedeckt hat. Das steht... Ist beim NSA so. Da hören Sie sich an, was äh, Diane Dian Feinstein zu dem Thema sagt. Das ist beim GCHQ in und Großbritannien wer ist das? Und genauso. Sagt was? demokratische Senatorin, Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, die gesagt hat: Ich weiß selbst nicht, was in den Diensten passiert. Und die sich darüber bitter beklagt hat, dass das amerikanische Parlament da die Kontrolle eben nicht hat. Ich würde jetzt gerne einen Aspekt, den Sie, den Sie angesprochen haben und einen, den Sie angesprochen haben, Herrn Schönborn an äh, Frau Reda geben. Sie haben diese Ignoranz und die, oder dieses Nichterkennen eines Sachverhalts, den man mal zur Kenntnis nehmen sollte, seitens der Bundesregierung ich, ich, angesprochen. Noch eine Ergänzung. Nee, Entschuldigung, ich noch wollte gerade die Frage an Frau Reda weitergeben. Und Sie haben äh, gesagt, die Technik braucht ähm, davon und die, ich sage mal, juristisch ethische Diskussion kommt gar nicht nach, ja, ist das vielleicht dann letztlich, ähm, also es ist, liegt Sie mir fern, sagen. altersdiskriminierend zu sein, aber ist das vielleicht letztlich auch eine Generationfrage? Also die Leute, die ähm, ja, in, äh, in politischen Ämtern sind, die die politischen Entscheidungen treffen, sind meistens jenseits der 50 und ich weiß nicht, ob es jetzt noch stimmt, aber vor ein paar Jahren habe ich mir in verschiedenen Redaktionen sagen lassen, Bundestagsabgeordnete, also es gibt Bundestagsabgeordnete, die haben keinerlei Berührung mit dem Internet. Wenn jemand den mailt, wird es ausgedruckt und die Sekretärin bringt es rein. Also ähm, dieser Begriff Neuland, ein bisschen <lacht> überstrapaziert, aber ist, oh, da, ist, vielleicht was, über ist da vielleicht Menschen. was dran, dass die... Ja, ähm, die nee, ich denke, es ist keine Generationenfrage, weil es äh, handelt sich ja hier nicht um eine technische Debatte, sondern um eine politische Debatte. Ähm, Sie sagen ja, aber kann man also, die Technik beurteilen, wenn man sie gar nicht nutzt? Man muss die Technik verstehen können äh, bis zu einem gewissen Grad, aber das hat erstmal nichts mit der Frage zu tun, ob Grundrechte geachtet werden oder nicht. Und da muss ich Ihnen widersprechen: Die Geheimdienste verletzen Grundrechte, weil eben der Datenschutz nicht nur ein Bürgerrecht äh, ist, was für den äh, für die eigene Bevölkerung gilt, sondern ein Menschenrecht, das universell gilt. Und diese Geheimdienste, die äh, überwachen vielleicht nur. Ähm, äh, im ersten Schritt die Bevölkerung in anderen Ländern, tauschen die dann aber über, über ähm, die Kooperation miteinander aus. Und insofern, ähm, es mag sein, dass diese Geheimdienste irgendwann mal auf demokratischem Wege zu, äh, zustande gekommen sind. Sie sind aber, ähm, wie der Herr Löning richtig sagt, einfach völlig außer Kontrolle geraten. Und in, zum jetzigen Zeitpunkt findet eben keine adäquate parlamentarische Kontrolle dieser Überwachung mehr statt. Es gibt ähm, noch eine Bemerkung aus dem Publikum, aber da Sie gerade ähm, sprechen, Frau Reda, möchte ich doch noch mal eine Sache nachschieben. Ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, von 2011, das Internet kommt ziemlich gut, gut ohne Politiker klar. Da frage ich mich ja nach allem, was wir hier beredet haben, äh. ernsthaft? Äh. Das, äh kann ich mich gar nicht daran erinnern, das gesagt zu haben. Lass es Ihnen zukommen. Also ich glaube. Ähm, das vergisst nichts. <lacht> nee, in dem Fall war es das also ich, ich kann jetzt natürlich spekulieren, was das ich Internet. zu dem Zeitpunkt gemeint habe. Da ist natürlich Kontext immer ein bisschen hilfreich. Ähm, ich glaube, dass, dass ginge, da ging es wahrscheinlich um diese Debatte rechtsfreier Raum und so, nämlich dass es auch jetzt schon natürlich so ist, dass Gesetze im Internet gelten wie überall sonst auch und dass man mit herkömmlichen Ermittlungen da auch äh, Gesetze durchsetzen kann. Sie haben äh, selber gesagt, Herr Wendt, dass ähm, zum Beispiel eben äh, das Personal bei der Polizei fehlt, um überhaupt die Festplatten, die auf völlig normalem Wege beschlagnahmt wurden, nachdem ein Anfangsverdacht best äh, bestand, dass die überhaupt nicht ausgewertet werden können, dass da die Fachkräfte fehlen bei der Polizei. Und wenn es Ihnen jetzt wirklich darum geht, so viele Straftaten wie möglich zu verhindern, warum konzentrieren Sie dann Ihre Lobbyarbeit nicht darauf, dass die Polizei mehr Personal einstellen kann und dass sie besser ausgebildet ich toll, wird. das eine, ohne das andere zu lassen. Naja, man hat ja immer begrenzte Zeit und Ressourcen, wie Sie oh, okay. sicher ja wissen. Und dann ist vielleicht die Vorratsdatenspeicherung oder die Forderung nach mehr Überwachung nicht das effektivste Mittel, um mehr Straftaten aufzuklären. Wobei ich sagen muss, Tut mir okay. ist die Gewerkschaft... Aber die Gewerkschaft der Polizei auch noch nicht aufgefallen als die, die sagt, boah, lass mal sein, wir haben genug Geld und Leute. Also mit dem ja. Tenor sind sie mir auch noch nicht vorgekommen. Es gibt eine Frage oder Anmerkung aus dem Publikum. Ich würde Sie bitten, das Mikrofon zu nutzen, bitte. Und sich vielleicht kurz selber vorzuschreiben. Frage und Hinweis. Heiner Banking, Journalist und Berater. Wir haben zum Beispiel Ende der 80er für die OECD, UN, G7, SRU gestartet. Metadaten, aber... Ursprünglich gesagt, Metainformation brauchen wir, nämlich Information im Kontext von multilinguale, multikulturelle Daten, die dann nicht explizit gespeichert werden, sondern nur wegweise. Also denken Sie mal an eine thematische Karte, die gemeinsam verein, vereinbart wird. Common Frames of References hieß das damals in der Vorbereitung für Rio 92. Was ich sagen wollte, es gibt Konzepte, und wir haben sie hier im Bundespresseamt vorgestellt, Writers Against Mass Surveillance, Civil Liberties in the Digital Age. Dort gibt es Konzepte, um Big Brother is Watching You mal zu sagen, was meinen wir denn? Wer watched? Also der Kontext. Ist es die Mutter, die achtet auf ihr Baby, also Fürsorgliches, oder Kontrollierendes? Wenn wir nur Plastikwörter benutzen und nicht mal konkretisieren, dann kriegen wir nie diese großen Worte, die Sie hier brauchen, wie Freiheit und Kontrolle unter einen gemeinsamen, praktischen, aber auch menschlichen Hut. Ist das jetzt eine Frage an wen? Oder? Genau, ob Sie das kennen und äh, warum Sie sich vorstellen können, also diese ganzen Studien zur zweiten Flut mit Cyberculture zum Beispiel, UNESCO, Pierre Lévy, Anfang der sagen, 90er, das warum für mich das jetzt nicht ankommt? Ist das so schwierig? Die Betrachtung des Kontextes, meine ich, wurde mehrfach angesprochen und äh, mir fehlt tatsächlich eine Frage, die ich weiterreichen könnte. Das ver weiß. verbuche ich jetzt unter Co-Referat. <lacht> ähm, gibt es weitere? Ähm, Gerne aus der Abteilung Fragen. Ähm, und wie gesagt, immer schön, wenn Sie sich vorstellen. Eventuell gibt es ja auch äh, auf Twitter noch Bemerkungen. Dann gebt mir bitte ein Zeichen. Ja, mein Name ist Hans-Ulrich Melchert äh, aus Berlin. Äh, ich arbeite unter anderem für die Wikipedia, bin selbst Chemiker und äh, kann ein Stück weit äh, Sie beruhigen, äh, wenn Sie die Wikipedia in Altformat kennen. Da gab es in der Tat Probleme. Inzwischen gibt es reichlich äh, Redaktionen, die verschiedene Dinge bearbeiten. Aber das ist nicht die eigentliche Frage. Ich möchte gern loswerden. Wir hatten eine äh, Aussage zum Thema BSI und ich hätte gern von den anderen Diskutanten gehört, wie schätzen Sie das BSI ein, welches ja für die Bürger, also für uns alle, tätig sein soll. Mein Eindruck war bisher, äh, vielleicht liegt es auch da an der Personalnot, aber so richtig gut funktioniert hat das BSI bisher auch nicht. Ja, das war ja die Aussage von Herrn Schönbuben, dass da auch einfach, nicht allzu viel Geld reingesteckt wird. Das aber es ist eine Frage von Kapazitäten, wie gut das funktioniert. Das ist im Übrigen wie, in, wie, in bei, allen der anderen, in, wie bei der Polizei, wie bei den Verfassungsschutzbehörden, wie überall. Ähm, wenn Sie äh, nach dem Motto vorgeben, äh, wir, wir haben zwar den politischen Willen, da etwas zu tun, eine Institution zu schaffen, die die Bürgerinnen und Bürger berät, die sie warnt, die vor allen Dingen auch die Unternehmen äh, informiert, rasch informiert. Äh, aber Sie sagen, äh, aber Geld. Ausgeben will ich dafür nicht so richtig, zumindest nicht in nennenswerter Höhe. Dann gilt äh, der Satz, den ich aus dem Ruhrgebiet, da komme ich her, wenn Sie vielleicht gehört haben, äh, äh, gilt, was nichts kostet, ist auch nichts. Oh. Und äh, das heißt im Übrigen nicht, was viel kostet, ist auch unbedingt was. Aber äh, was nichts kostet, ist auch nichts, gilt in diesem Bereich ganz bestimmt. Man ist nicht bereit, für Sicherheit tatsächlich adäquate Gelder auszugeben in Deutschland. Und wenn das so ist, dann darf man sich auch nicht über die Ergebnisse wundern. Ich glaube, von Ihnen beiden war auch noch eine Antwort dazu gefragt. Herr Löhning. Zu dem Thema BSI? Mhm. Was ich, haben wir davon? Ich kann das, äh, ich muss sagen, ich finde es das richtig, dass es solche eine Institution gibt, aber ich kann sie in ihrer Arbeit, in ihrer Effizienz nicht, nicht beurteilen. Insofern will ich das hier auch nicht tun. Frau Reda, haben Sie eine ähm, Also daran anknüpfend würde ich sagen, dass man vielleicht äh, die, die Frage, was ist förderungswürdige Sicherheits- in der Informationstechnik noch weiter fassen sollte. Also zum Beispiel die Europäische Union äh, gibt ja auch äh, Gelder aus äh, für genau dieses Thema, um irgendwie Sicherheits- in der Informationstechnik zu schaffen. Und äh, da geht's aber dann oft darum, wieder irgendwelche äh, Überwachungstechnologie zu fördern, die dann eben zum Beispiel Behörden zur Verfügung gestellt. Und äh, ich finde es wichtiger, zum Beispiel jetzt aus äh, aus der ganzen hardbleed äh, geschichte Konsequenzen zu ziehen und aus eben welche Geschichte? Äh, Heartbleed, also die die Sicherheitsleck in äh, der Verschlüsselung von ähm, Internetseiten, also mhm. Open SSL. Ähm, da, da war halt äh, eine Open-Source-Technologie, also äh, ein äh, frei zugänglicher Quellcode, den im Prinzip jeder überprüfen könnte bei einer sicherheitskritischen äh, Anwendung. Aber es haben effektiv sehr, sehr wenige Leute tatsächlich diese Überprüfungen vorgenommen. Und das wäre ja auch was, was man im Sinne von Sicherheit der Informationstechnik fördern könnte, dass eben solche Fördergelder nicht nur in Überwachungstechnologie gesteckt werden, sondern zum Beispiel auch in die Überprüfung von offenem Quellcode und in die Weiterentwicklung von diesem Quellcode, mit dem sich Personen auch selbst in ihrer Kommunikation schützen können. Darf ich noch mal was? Ja Wenn es noch weitere noch Fragen ergänzen, gibt, wäre ich dankbar Thema, schon mal für ein, ein Handzeichen. Ich, ich würde mir auch wünschen, als jemand, der, wie gesagt, technisch nicht so wahnsinnig begabt ist, dass viele der, dass, dass die dass Software und Hardware insofern weiterentwickelt wird, auch von Wirtschaftsseite, von den Anbietern, dass sie äh, Sicherheit leichter zugänglich macht. Dass Verschlüsselung ja. für jemanden, der sich nicht so auskennt, möglich ist. Dass sie nicht 17 Schritte Aber bedeutet Schritte das durchgehen nicht immer, wenn ähm, es sag mal also so für die Doofen ist, dass es dann auch leicht zu knacken ist? Keine Ahnung. Nein, Nein bedingt das sich bedeutet das? es nicht. Sondern ich, ich, das, es gibt eine staatliche Aufgabe, es gibt eine rechtliche Aufgabe, die zu machen, es gibt auch eine staatliche Beratungsaufgabe. Aber ich finde es auch wichtig, dass von Seiten der, der, der Software, Softwareindustrie, von Seiten von Softwareentwicklern, ähm, Produkte angeboten werden, die ich als mittelmäßig Begabter auch benutzen kann und wo ich weiß, wenn ich dieses Produkt nutze, habe ich ein relativ hohes Maß an Sicherheit, das ist eine Kommunikation zwischen mir und dem, mit dem ich kommunizieren möchte. Ist. Also es ist nicht nur eine staatliche Aufgabe, das zu machen. Keine Ahnung, ob hier Programmierer, Startup-Mitglieder sitzen, die, die sagen, ja, an sowas schrauben wir? Oder ob es noch andere Anmerkungen gibt. Ich kann schlechte Leute nach vorne zwingen, auf die aus dem Publikum gezeigt wird. Von daher wäre es schon schön, Sie melden sich selber, wenn Sie dazu was zu sagen haben. Bitte. Ja, PGP ist in der Anwendung und Installation jetzt nicht so richtig tragisch schwierig. Also es ist relativ einfach. Da gibt es Anleitungen im Netz, muss man einfach nur mal googeln. Ähm, dann findet sich das schon. und äh, Das, das ist kriegt immer man, relativ was Schwieriges. Ähm, ich bin auch kein Programmierer, ich bin Jurist. Ich kriege das auch hin, auch ohne Hilfe. Zum BSI noch, das eine ist ja das BSI mit Mitteln auszustatten, das andere ist, dass das BMI auch auf das BSI hören muss und das auch machen muss. Und dann haben wir wieder das Problem der politischen Steuerung, denn es ist halt politisch nicht unbedingt immer gewollt, dass man Sicherheit hat und dass man Sicherheit durchführt. Und dann kann das BSI noch so schöne Sachen machen. Das BMI wird es dann im Zweifel bremsen häufig genug, tut es ja auch wie sie würden sagen, da werden Dinge entwickelt, von denen wir profitieren könnten, die aber vom Bundesministerium des Inneren unterdrückt werden. Ja, das BSI hat zusammen mit der BDWS ähm, mit der oh sorry, das sind mir zu viel mit, mit der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ein sicheres du Alle äh, würde nochmal nachsagen. <lacht> äh, ist auch nicht so wichtig, wie das heißt, ähm, ein sicheres ähm, Transportnetz für den Bund entwickelt und das BMI äh, wir waren fertig mit der Entwicklung, das BMI hat dann Stopp gesagt, machen wir nicht. Da alle zwei. Behörden hätten Weiß ich nicht, Kostengrund oder weißt, was ich. Das BMI hat irgendwann gesagt, es darf, darf nur 200 Millionen kosten. Ähm, wurde halt überraschenderweise teurer, weil man halt die Kostenschätzung ohne die Fachleutung gemacht hat. Ähm, die, alle deutschen Behörden hätten, Bundesbehörden hätten sicher miteinander kommunizieren können, abhörgeschützt. Es war dem BMI leider nicht wichtig genug unter Herrn Friedrich. Also. Entschuldigung, ich glaube, hier vorne gab es noch zu dem Sachverhalt da vorne eine Anmerkung, oder? Nein, Tobias Hake aus Berlin. Ich habe eine Frage an Herrn Wendt in Bezug auf die technischen Möglichkeiten von Gesprächsinhalten. Wird Ihnen da auch schwindelig bei den heutigen Möglichkeiten und selbst die Polizei sagt dann vielleicht, das ist zu viel? Oder überlassen Sie das auch dem gesellschaftlichen Ring, um zwischen denen eine defensive Position haben und denen, die eher für die Kontrolle dann ähm, äh, zuständig sind wie der Polizei. Äh, jetzt im Hinblick worauf? Auf die Gesprächsinhalte, auf Mitschnitt von Gesprächsinhalten, mhm. auf automatisierte ähm, Übersetzung von gesprochener Sprache mhm. in, in Text, der sich enorm komprimieren lässt. Äh, und ähm, seit es ein, ein Music-Spy mal gab bei einem bestimmten äh, Telekommunikationsanbieter, wo man also ein Lied per, per Mikrofon äh, erkennen konnte, äh, kann man sich denken, dass das bei natürlich gesprochener Sprache auch einen enormen Fortschritt ge genommen hat seit den, Seit der Jahrtausendwende in dem Sinne, und dass eine Stimme. Äh, das, dass man das automatisiert, ohne große Personalkosten eben umsetzen kann in leicht speicherbare und leicht ähm, analysierbare Texte. Habe ich auf meinem Handy dann den. Also da wird, mir, äh, da wird mir in der Tat schwindelig, ja, ja. aber vermutlich aus einem anderen Grund, als Sie vermuten. Äh, weil äh, ich habe ja, äh, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, noch zu einer Zeit bei der Polizei angefangen, äh, als man eine Wanze in ein Telefon eingebaut hat und dann äh, den äh, entsprechenden Verdächtigen abgehört hat, sein Telefon, und dann lief ein Tonband und eine Angestellte hat das abgeschrieben. Und der Kommissar hat es dann hinterher ausgewertet, ja. sozusagen. Ähm, heute reden wir von unstrukturierten Massendaten, über die, die, die jeder äh, halbwegs gescheite Ganove äh, praktiziert. Das heißt, er telefoniert mit einer Handykarte genau einmal und wirft sie dann weg. Es wird auf allen Kanälen sozusagen äh, äh, äh, sämtliche Kommunikationswege bedient und in der Tat hat die Polizei große Probleme, nicht technischer Art, sondern rein Kapazitätsprobleme. Es gibt diese Produkte alle, nämlich ähm, semantische Analysen zum Beispiel von unstrukturierten Massendaten durchzuführen. Das In, heißt, wir können uns zumindest freuen, dass Telefonate nicht so viele mitgeschnitten äh, werden, werden, weil mehr, sie einen Personalmangel haben. Es werden erheblich mehr Te Telefonate als früher mitgeschnitten. Das hat aber etwas, erstens etwas mit Kriminalitätsentwicklung zu tun und zweitens etwas damit zu tun, dass eben äh, ein normaler Ganove nicht nur ein Handy hat, sondern 25 möglicherweise. Und deshalb müssen wir für jeden Einzelnen, für jedes Einzelnen, einzelne Handy einen einzelnen richterlichen Beschluss holen und das macht die Fülle von richterlichen Beschlüssen aus. Und dann sagen alle Leute, die Überwachung ist explodiert, das ist natürlich Blödsinn. es hat Das Einzige, was explodiert wird, ist die Anzahl der Handys, die jeder durchschnittlich die Ganove nutzt. Und deshalb sind die Handyüberwachungen mehr geworden. Aber was ich meine, ist die Analyse dieser ganzen Daten. Wir haben ja ähm, äh, aus, aus vielen anderen Datenträgern die Daten zusammen. Wir haben das beim beim äh, NSU-Verfahren ja gesehen, da saßen ganze Bataillone von äh, Polizisten und Juristen und haben diese Akten durchgeführt. Das kann man natürlich alles auch technisch lösen. Ist dann weniger fehlerbehaftet, muss man aber Geld investieren. Das ist, glaube ich, nicht exakt die Antwort, auf die äh, Sie gehofft hatten. Ähm, vielleicht führen Sie das Gespräch einfach gleich noch weiter. Ähm, ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir hier äh, zu irgendeinem Ergebnis gekommen sind, sind es immer sehr undankbar so abmoderieren zu müssen. Wir haben hier einen Problemaufriss gegeben. Ähm, dennoch ist es leider so. Ich würde trotzdem gerne zum Schluss, also äh, es gab einige Einige Themen, da merkte man unheimliches Publikumsinteresse und sicherlich auch das Interesse, nochmal Dinge ähm, zu Hause nachzuverfolgen oder weiterzulesen. Ich würde einfach gerne rum mal abfragen, ähm, was Sie zu unserem Thema heute Abend empfehlen. Was soll man lesen? Welche Studie? Äh, welchen Blog? Was soll man sich im Netz angucken? Wo, denken Sie, wird man schlauer zu dem Thema, das wir hier heute Abend andiskutiert haben? Frau Reda. Ähm, ich finde, ein Thema, was man sich in diesem Überwachungskontext auf jeden Fall stärker anschauen sollte, ist ähm, die Überwachung von marginalisierten Gruppen. Also, dass viele Überwachungsmöglichkeiten... Äh, ja, nee, nee, nee, ich wollte im konkreten, Konkret, ich will hier für den, okay. sozusagen für den Literaturapparat konkrete Hinweise... Dann fangen Sie am besten am anderen Ende an und dann denke ich nochmal drüber okay, nach. Herr Schönbohm. Also Buchtipp äh, würde ich empfehlen, äh, wie das Internet unser Leben verändert, bin auch Mitherausgeber, von daher das immer gut Sie zu lesen, wenn, so viel, wenn ich so viel Eigenwerbung machen darf, wo es aber geht um das Thema Chance und Sicherheit, beides zusammen in Einklang zu bringen und ich glaube, das ist das, worum es auch geht. Herr Wendt. Ich habe keinen Buchtipp, was äh, Internet angeht. Äh, ich würde Ihnen gerne die großen deutschen Philosophen die, die empfehlen, die Studien und die Kriminalitätsstatistiken. Äh, vor allen Dingen auch das, was das Bundeskriminalamt in seinen Berichten jährlich dazu sagt. Den Verfassungsschutzbericht, das sind alles unglaublich interessante Studien. <lacht> okay. Vorm Einschlafen. Okay, Vorm Einschlafen am besten. Ich ja. habe eine, eine Webseite zu empfehlen. Wir gehen nächstes, nächste Woche mit unserer Webseite privacyprojekt.de Live, online, da sammeln wir Texte rund um diese, um die rechtlichen und politischen Fragen, die der Schutz der Privatsphäre ausmacht. Wie schafft man die richtige Balance, dass unsere Sicherheit ausreichend geschützt ist und unsere Privatsphäre auch ausreichend geschützt ist? Das ist vieles von dem, was wir diskutiert haben, ist ja im politischen Raum. Das muss die Gesellschaft für sich entscheiden. Wo ist die richtige Balance? Wie viel darf eine Behörde wissen okay, und wie viel ich will ich ja geschützt nur den werden? Tipp. Also, den, Privacy Rest, den Rest die. lesen die Leute ja dann alles nach. Vielen Dank. Und äh, Frau Reda, haben Sie sich jetzt ja, was überlegt? Ähm, ich habe einen Videotipp und zwar einen Vortrag von unserem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar auf mhm. diesem diesjährigen Chaos Communication Kongress, wo er äh, genau über dieses Thema referiert, Datenschutz ist ein Menschenrecht. Und da geht es unter anderem auch um die, die Problematik äh, Überwachung zum Beispiel von Hartz-IV-Beziehenden, wo wir jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen sind. Mhm. Vielen Dank Ihnen allen. Ich hatte auch noch einen Tipp. Ich dachte, einer von Ihnen bringt ihn, da das nicht passiert ist, mache ich's. Man kann sich noch mit wenigen Klicks hingoogeln zur Berichterstattung über die gesammelten Daten von Malte Spitz, dem grünen Politiker. Der hat bei der Telekom drauf geklagt, war ein längerwieriges Verfahren. Hat dann die Daten, die von ihm gesammelt wurden, bekommen und die Zeit hat die animiert in einer Grafik, wo man ein wunderbares Bewegungsprotokoll äh, erhält, wann er wo war. Man könnte das natürlich noch ergänzen und sagen, und mit, mit wem er telefoniert waren. hat und so. Ähm, das würde ich sehr empfehlen. Wie gesagt, die Zeit hat ausführlich berichtet und dann würde ich... Abschließend noch sagen, natürlich Kraftwerk hören. Die wussten ja alles schon vor ja. vielen Dekaden. Ja, vielen Dank. Ähm, ihr könnt natürlich alle gerne noch weiter diskutieren. Ich hoffe hier, die Herren und die Dame bleiben auch noch ein bisschen da. Es gibt Wein, ähm, auch weiche Getränke und Brezeln. Vielen Dank. Ja.